dann können Sie über Campus-Lizenz prüfen, checken, ob die TIB die elektronische Ausgabe des Aufsatzes besitzt. Ist das nicht der Fall, können Sie über Nachweis Campus-LUH prüfen, ob die gedruckte Zeitschrift, in der der Aufsatz erschienen ist, in der TIB vorhanden ist. Wenn dem so ist, können Sie das entsprechende Heft über unser Bestellformular für nicht verleihbare Medien bestellen. Alternativ zur Heftbestellung können Angehörige der Leibniz-Universität Hannover sich den Aufsatz über den Button Kopie bestellen für 2 Euro an ihre E-Mail-Adresse bestellen. Weiterhin sind viele Sammlungen digitaler Volltexte enthalten, die ihnen den unmittelbaren Zugriff auf die Veröffentlichungen bieten. Durch Klicks zuerst auf den Titel und dann auf den Button Download werden sie zu Seiten geleitet, wo Sie den Volltext herunterladen können. Durch die Vielfalt der auf diese Weise im TEB-Portal verzeichneten Publikationen kann es allerdings im Einzelfall vorkommen, dass die TIB den angezeigten Titel nicht im Bestand führt. Dies wird zum Beispiel durch den Button Anfrageverfügbarkeit LUH dargestellt, der unter anderem dann generiert wird, keine Campuslizenz ermittelt werden konnte. Wenn Sie das dargestellte Formular absenden, prüfen wir für Sie Bestands- und Beschaffungsmöglichkeiten und antworten Ihnen per Mail.